Liebe Luzernerinnen und Luzerner, auch die Sommersession ist ganz im Zeichen der Corona-Krise und ihren Folgen gestanden. Einige Themen sind noch aus der Corona-Sondersession vom Mai hängig, gewesen, etwa die Frage nach den Geschäftsmietern. Jetzt hat also auch der Ständerat knapp eine Motion angenommen, die verlangt, dass Geschäftsmieter ihren Vermieter bei einer behördlichen Schließung oder einem Lockdown nur 40 der Miete schulden. Stossend ist für mich, dass wir mit dem Eingriff in die Vertragsfreiheit zwischen Mieter und Vermieter nicht nur in denen helfen, wo die unter der Krise leiden, sondern auch den finanzstarken internationalen Großkonzernen denen schenkt man die Mietzinsreduktion die sie eigentlich gar nicht nötig haben. Viele Reaktionen hat meine Anfrage zu der finanziellen Lage der Invalidenversicherung ausgelöst, die ich an der Sondersession eingereicht habe. Statt dass jetzt die IV zum ersten Mal ihre Schulden von über 10 Milliarden Schweizer Franken bei der AHV abzahlen, wird bereits eine qualitative iv weiterentwicklung mit einem neuen Rentensystem aufgeleistet. Obwohl in der Schweiz jetzt der Rezession nicht bevorsteht, geht der Bundesrat Alain Berse unbeirrt davon aus, dass eine berufliche Eingliederung von Menschen mit Handicap auch in Zukunft gelingen soll. Schade, dass das Parlament in dieser Weiterentwicklung zugestimmt hat, ohne zuerst die aktuellen finanziellen Fakten zu prüfen und zu können. Ich habe jetzt die grössten Befürchtungen, dass es nicht gut kommt. Fakt ist leider auch, dass sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt in den letzten Wochen bereits markant verschlechtert hat. Besonders bedrohlich ist nämlich die Situation für die über 55-Jährigen. Sie verlieren häufig ihre Stelle und haben kaum mit Chance auf dem heutigen Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden. Ich habe mich darum sehr für die sogenannte Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose eingesetzt und geholfen einen knallharten Kompromiss zu finden. So können wir verhindern, dass ältere Arbeitnehmer, die ihr Leben lang geschafft haben, in den letzten Jahren von ihrer Pensionierung in die Sozialhilfe abrutschen. Kompromiss wie dieser bewährt sich. Dass im Pflegebereich Handlungsbedarf besteht, hat sich nicht erst in der Corona-Krise gezeigt. Mit einem indirekten Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative haben wir ebenfalls einen wertvollen Kompromiss ausgeschafft. Ebenfalls ein indirekter Gegenvorschlag und damit einen Kompromiss gibt es zur Konzernverantwortungsinitiative, ohne zusätzliche Haftungsregeln für Unternehmungen in der Schweiz. Viele Schweizer Firmen könnten sich nämlich aus Sicherheitsüberlegungen von umstrittenen Märkten zurückziehen, was für die Menschen in diesen Gebieten verheerend wäre. Noch ganz kurz zu zwei Motionen, die ich eingereicht habe. Die Einthe verlangt, dass jährlich rund 500 Millionen Franken vom Gewinn von der Nationalbank in Sicherheitsfonds der beruflichen Vorsorge (BVG), also in den Versicherten, zurückfließen, statt in die allgemeine Bundeskasse. Denn Negativzinspolitik von der Schweizer Nationalbank schwächt zwar den Franken, was für den Export gut ist, und es fließt mehr ab Bund. Aber die zeis schadet vor allem der beruflichen Vorsorge. Mit meinem Vorschlag wird die Unabhängigkeit von der Nationalbank überhaupt nicht angetastet. Und zweitens habe ich den Bundesrat beauftragt, dafür zu sorgen, dass in den Leistungsvereinbarungen zwischen dem Staatssekretariat für Wirtschaft und äh, den Arbeitslosenkassen mehr Transparenz hergestellt wird. Geschätzte Luzernerinnen und Luzerner, das sind anspruchsvolle Zeiten. Zeiten, die für Sie und für die Politik nicht immer einfach sind. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihres Interesse an meiner Arbeit und ich hoffe, dass Sie gesund bleiben und ich wünsche Ihnen einen genussvollen Sommer in der Schweiz.